Hallo, in diesem Video geht es um Prinzipien der Softwaretechnik. Softwaretechnik dient dazu, qualitativ hochwertige Softwareprodukte zu produzieren. Und um dies zu erreichen, gibt es diverse Herangehensweisen und unter anderem Prinzipien, die dabei entsprechend helfen sollen. Ordnen wir das Ganze nochmal ganz kurz ein. Bei Softwaretechnik geht es darum, aus relativ unklaren und vor allen Dingen ungenauen Aufgabenstellungen, die man meistens am Anfang hat, in irgendeiner Form ein tragfähiges und auch hochwertiges Softwareprodukt zu erzeugen. Dazwischen liegt also die Softwaretechnik, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Methodiken bietet und definiert, um eben genau das hier zu erreichen. Dabei kann man unterscheiden, zum einen in allgemeine Vorgehensweisen, die die Softwaretechnik definiert, also zum Beispiel, wie sollte ich ein Softwareprojekt managen oder was sollte ich tun, um äh, gute Qualität zu erreichen oder wie sollte ich mit Dokumentation verfahren, aber auch ganz konkrete Hinweise zur Durchführung von Projekten oder einzelnen Schritten. Und dazu zählt dann zum Beispiel der Einsatz von bestimmten Methoden, der Einsatz bestimmter Werkzeuge, der Einsatz bestimmter Sprachen, aber eben auch der Einsatz oder die Anwendung von bestimmten Prinzipien, die in der Softwaretechnik dann wichtig sind. In diesem Video kann ich tatsächlich gar nicht auf alle möglichen Prinzipien der Softwaretechnik eingehen, denn da gibt es einige Prinzipien, nicht nur ein, zwei. Und trotzdem möchte ich Ihnen einen groben Einblick geben und ich möchte Ihnen letztendlich ein paar der Prinzipien zeigen, die relativ breite und umfangreiche Anwendung gefunden haben. Fangen wir an mit dem ersten Prinzip, dem Prinzip der Zerlegung. Bei der P Zerlegung ist es so, dass Sie ein relativ komplexes Problem zunächst erstmal in Teilprobleme aufteilen, welche dann zusammen eigentlich das gesamte Problem Darstellen und die Teilprobleme selbst sollten dann versucht werden, in jeweils einzelnen Lösungen zu lösen. Das heißt, sie suchen eine Aufteilung des Gesamtproblems in Teilprobleme, sodass sie letztendlich die Möglichkeit haben, dass äh, ja, für jedes Teilproblem eine eigene Lösung zu finden und diese Lösungen zusammen bilden dann letztendlich die Gesamtlösung des Gesamtproblems. Nun ist es aber nicht so, dass Sie einfach nur durch ja, das Erstellen der einzelnen Teillösungen die Gesamtlösung erzeugen, sondern Sie müssen letztendlich auch noch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teillösungen in irgendeiner Form herstellen und darstellen. Denn es ist nicht so, dass eine Teillösung immer automatisch ganz alleine funktioniert, sondern Teillösungen sind oft auch voneinander abhängig und basieren aufeinander, damit letztendlich die Gesamtlösung erstellt werden kann. Hierbei ist es ganz wichtig dass Sie die Teillösungen so definieren, dass die Teillösungen keine zyklischen Abhängigkeiten haben. Denn sonst haben Sie so eine Art Henne-Ei-Problem. Also wie können Sie denn, wenn zwei Teillösungen voneinander so zyklisch abhängen, mit welcher fangen Sie denn an? Also welche lösen Sie zuerst? Sie können ja nicht eine Lösung ja umsetzen, ohne die andere letztendlich umgesetzt zu haben. Und genauso andersrum. Das heißt, Sie müssen sich hier irgendwie ja Herangehensweisen überlegen, die sicherstellen, dass Sie keine zyklischen Abhängigkeiten zwischen den Teillösungen haben. Ich gebe Ihnen einfach mal ein ganz kurzes Beispiel, weil das jetzt bis hierhin so relativ abstrakt beschrieben war. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein relativ großes Konzert organisieren mit einer Band, mit Tontechnikern, Lichttechnikern, natürlich entsprechend vielen Zuschauern, Zuschauerinnen und Zuschauern und Sie möchten letztendlich auch vielleicht Personen haben am Eingang, die zum Beispiel eine Einlasskontrolle haben. Dann haben Sie sicherlich jemanden, der den ganzen Abend oder die den ganzen Abend dann das gesamte Konzert irgendwo managt, also so ein bisschen sicherstellt, dass alles auch ineinander greift, was da dann so passiert. Da haben Sie im Prinzip ein relativ gutes Beispiel, wo Sie ein großes Problem, nämlich Konzert gestalten, in viele Teilprobleme und Teillösungen aufspalten und die letztendlich eine gewisse Abhängigkeit zueinander haben. Also zum Beispiel können die Tontechniker gar nichts machen, wenn es nicht irgendwo Personen gibt, die zum Beispiel die Bühne aufgebaut haben und dort alles richtig miteinander verkabelt haben und auch während des Konzerts gegebenenfalls sicherstellen, dass spontan auftretende Probleme gelöst werden. Das heißt, wir sehen hier ganz klar eine Trennung zwischen den einzelnen Lösungen, aber auch Abhängigkeiten zueinander. Gut, das ist also das Prinzip der Zerlegung. Schauen wir uns mal das nächste Prinzip an. Das nächste Prinzip ist das Prinzip der Abstraktion. Bei der Abstraktion geht es darum, dass bestimmte Teillösungen eines, ja, einer gesamten Lösung meistens sehr ähnlich zueinander sind. Stellen wir uns bei dem Konzert zum Beispiel vor, wir haben mehrere Stände, wo Essen und Getränke ausgegeben werden können. Dann sind diese meistens recht ähnlich strukturiert. Das heißt, Sie haben zum Beispiel alle ein Kassensystem, Sie müssen alle mit entsprechendem Nachschub versorgt werden und so weiter. Und Sie brauchen natürlich Personen, die dann das Geld entgegennehmen und auch die, ja, das Essen und das Getränk, herausgeben. Und da das alles ähnlich strukturiert ist, ist es ganz gut, wenn man sich dann hier eine sogenannte abstrakte Lösung für die Teillösungen einfällen lässt, die man dann noch so ein bisschen abwandeln kann. Das heißt, man überlegt sich prinzipiell, wie zum Beispiel ein solcher Essensstand dann organisiert ist, was man alles so dafür braucht und äh, welche Abhängigkeiten es gibt und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich nur noch für die ganz konkreten Essensstände, wie muss denn jetzt hier speziell die konkrete Ausprägung aussehen. Und dann kann man die abstrakte Lösung einfach an unterschiedlichen Stellen immer wieder verwenden, wie gesagt, mit leichten Anpassungen, aber es ist letztendlich immer wieder einsetzbar. Und bei der Softwareentwicklung funktioniert das letztendlich ähnlich. Auch hier haben Sie vielleicht mal die ein oder andere Lösung, die sehr ähnlich ist zu einer anderen Lösung. Und dann können Sie gucken, was sind denn die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede. Und dann können Sie von der Struktur her das Ganze so aufbauen, dass Sie eben gerade, was den Teil der abstrakten Lösung angeht, das Ganze vernünftig implementieren und solide implementieren und dann darauf basierend nur noch die Anpassungen machen müssen für die einzelnen Teilbereiche, wo es eingesetzt werden soll. Gut. So viel zum Thema zur Abstraktion. Als nächstes haben wir das Prinzip der Lokalität. Bei der Lokalität geht es darum, dass Sie sicherstellen sollten, dass alle möglichen Teillösungen, die in irgendeiner Form eng miteinander verbunden sind, weil sie zum Beispiel sehr stark zusammengehören, auch räumlich sehr stark zusammengehören sollten. Nehmen wir hier wieder das Beispiel mit der Essensausgabe, wenn Sie an irgendeiner Stelle immer wieder Nachschub liefern müssen, weil Sie nicht alles im Bereich der Essensausgabe direkt ja, lagern können, dann sollten Sie die Stelle, wo, von wo aus Sie den Nachschub holen, dann sollten Sie diese halt auch relativ nah zu dieser Essensausgabe ja, angelegt haben und nicht zu weit weg, weil es sonst einfach viel zu lange dauern würde, um zum Beispiel Nachzub Nachschub zu bringen, wenn denn Nachschub benötigt wird. Das Prinzip der Lokalität muss man letztendlich nicht nur so in etwas größerem Rahmen fassen, sondern auch in etwas kleinerem Rahmen. Also auch innerhalb einer Teillösung ist Lokalität zu beachten. Wenn Sie auch wieder hier das Beispiel der Essensausgabe haben, dann sollte zum Beispiel das EC-Gerät direkt neben der Kasse stehen und ähm, nicht irgendwie ganz auf der anderen Seite, um auch hier gegebenenfalls Wege zu vereinfachen. Das Prinzip... Was man dann hier hat, also der Lokalität hat nicht nur was mit Wegen und Effizienz und so weiter zu tun, sondern es geht letztendlich auch darum, dass mit solchen klaren Strukturierungen, wo alles, was zusammengehört, auch wirklich lokal zusammen ist, dass das dazu führt, dass neue Personen, die dann da zum Beispiel reinschauen müssen oder vielleicht auch zum Beispiel Getränke mitverkaufen müssen, sofort sehen, Ah, hier sitzt zum Beispiel die Kasse, daneben liegt das EC-Gerät, alles super, ich weiß sofort, wo ich alles finde, wenn ich jetzt irgendwie etwas verkaufen sollte. ja. Oder ich habe irgendwo die Stelle, wo Pommes gemacht werden, ja. dann habe ich also ähm, die, die Pommes da liegen und natürlich auch direkt das erhitzte Öl, wo ich dann die Pommes drin machen kann. Das heißt, das sieht man dann einfach relativ gut und es bedarf keiner weiteren Erklärung. Gut, schauen wir uns das nächste Prinzip an. Das nächste Prinzip ist das Prinzip der Trennung der Belange. Es ist nämlich so, dass Sie bei Teillösungen auch immer eine ganz klare Trennung haben sollten, was oder wofür eine jeweilige Teillösung verantwortlich ist. Es sollte auf keinen Fall so sein, wie hier dargestellt, dass in irgendeiner Form irgendein so fließender Übergang ist. Nein, es sollte immer eine ganz klare und strikte Trennung geben. Nehmen wir auch hier ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben... Als eine Teillösung die Musiker, die dann abends irgendwie die Musik machen und sie haben die Tontechnikerinnen und Tontechniker, die sich um den ganzen Ton kümmern. Und da ist es dann so, dass sich eben die Musikerinnen und Musiker letztendlich nur auf die Musik fokussieren sollten und auf nichts anderes, ja weil das brauchen sie letztendlich auch, um ihre Show vernünftig rüberzubringen. Und die Tontechnikerinnen und Tontechniker sollten sich auch tatsächlich ausschließlich auf den Ton fokussieren und es sollte da keine Mischung geben. Also es sollte nicht so sein, dass die Musikerinnen und Musiker zwischendurch den Tontechnikerinnen zum Beispiel irgendwie mal Anweisungen geben, wie etwas ganz konkret eingestellt sein soll, weil die Musikerinnen und Musiker, wenn die vorne auf der Bühne stehen, können die auch gar nicht hören, was die Tontechnikerinnen und Tontechniker hören. Das heißt, sie wissen gar nicht genau, wie klingt das denn nach außen. Sie, sie hören nur, wie es auf der Bühne klingt und das klingt meistens ein bisschen anders. Das heißt, wo sie vielleicht noch... Ja, um Unterstützung bitten könnten, ist, dass der Klang auf der Bühne ein bisschen besser wird, aber nicht, dass es das nach außen gegeben wird, denn das ist der ganz klare Aufgabenbereich der Tontechnikerinnen und Tontechniker, um sicherzustellen, dass man da einen guten Klang hat. Gut. Hier ist also wichtig, man muss immer eine ganz klare Grenze finden, was ist, was, also welche Aufgabenbereich gehört wozu. Jetzt ist es aber natürlich trotzdem so, dass wenn Teillösungen aufeinander basieren, dass sie ja irgendwo auch ein bisschen Einfluss nehmen. Das heißt, dass vielleicht doch die Musikerinnen und Musiker an irgendeiner Stelle mal den Tontechnikern irgendwie etwas sagen müssen. Ähm, zum Beispiel, ich brauche jetzt bei mir auf dem Monitor im Ohr noch etwas mehr vom Schlagzeug, damit ich einfach ein bisschen mehr höre, wo spielt denn gerade das Schlagzeug. Ja. Da ist es dann ganz wichtig, dass es ganz klare Schnittstellen gibt. Und diese Schnittstellen muss man dann an dieser Stelle definieren. Und zwar ist es bei Musikerinnen und Musikern dann so, dass diese dann über ein Mikrofon eine, ja, eine, eine Anweisung an die Tontechniker geben können und sagen können, mach mir doch mal bitte an der und der Stelle irgendwie etwas lauter. So, und es ist super, dass es genau eben diese eine Schnittstelle gibt, denn... Es sollte, wenn möglich, auch so wenig wie möglich, also so wenige Schnittstellen wie möglich geben. Der Grund ist einfach der, dass das für beide Seiten dann viel einfacher handelbar ist. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Prinzip, nämlich zum Prinzip der Abkapselung. Es sollte auf keinen Fall so sein, dass, wenn die Musiker zum Beispiel den Tontechniker irgendwelche ja Anweisungen geben, dass sie das mal übers Mikrofon machen, mal über einen anderen Weg und mal vielleicht selber direkt vorne hingehen und an irgendwelchen ähm schrauben oder irgendwelche äh, Regler verschieben, ja? Sondern es sollte ganz klar sein, die Kommunikation läuft immer nur übers Mikrofon. Das was hier jetzt dargestellt ist, ist im Prinzip genau das. Stellen Sie sich vor, der Lilane, also dunkellilane Teillösung die dunkellilaen Teillösungen sind die Musiker und die helllilaen Teillösungen, das sind letztendlich die Tontechnikerinnen und Tontechniker. Und ähm, da ist es jetzt so, dass die Musikerinnen und Musiker jetzt den Tontechnikerinnen und Tontechnikern irgendeine Anweisung geben müssen. Und da wäre es eben ganz gut, wenn das nur über das Mikrofon, das wäre der hellblaue Pfeil dazwischen geht und nicht mal über das Mikrofon, also hellblauer Pfeil oder mal über, ähm, wir schreiben irgendetwas auf einen Zettel, den wir irgendwo hinlegen, das wäre einer der lilanen Pfeile oder mal gehen die Musikerinnen und Musiker nach vorne und äh, drehen selbst irgendwas am Hebel, das wäre ein weiterer dieser Pfeile. ja, Sondern das ist einfach nicht erwünscht, weil es einfach auch zu unsauberer Struktur führt und auch Schwierigkeiten für beide Seiten macht. Deswegen ist es wichtig, dass man grundsätzlich eine solche Herangehensweise, wie hier dargestellt, verfolgt. Bei der Softwareentwicklung kann man das letztendlich erreichen, indem man zum Beispiel sicherstellt, dass über die Schnittstelle, die man nach außen zur Verfügung stellt, auch nur das zur Verfügung gestellt wird, was man letztendlich für die Schnittstelle haben möchte. Wenn man jetzt hier objektorientierte Programmierung ansetzt, dann sollte man zum Beispiel ja, ähm, Teile der Schnittstelle, die nicht nach außen gegeben werden sollen, dann sollte man die als privat definieren und andere Teile, die halt nach außen zur Verfügung gestellt werden sollen, als öffentlich definieren. Gut, damit sind wir ein paar der Prinzipien der Softwaretechnik durchgegangen, nämlich die Prinzipien Zerlegung, Abstraktion, Lokalität, Trennung der Belange und Aperkapselung. Und was erreicht man letztendlich, wenn man diese Prinzipien einsetzt? Nun, zum einen erreicht man es, dass man ganz komplexe Probleme vereinfacht. Ja, Das macht man eben durch die Zerlegung und auch entsprechend die Abstraktion. Man erreicht aber auch, dass man letztendlich eine gute Testbarkeit hat. Durch die Trennung der Belange zum Beispiel ist ganz klar sichergestellt, wofür ist eine bestimmte Teillösung da, was soll sie letztendlich machen und man kann dementsprechend dann auch testen, ob diese Teillösung eben genau das macht. Wenn es keine saubere Trennung der Belange gibt oder auch keine saubere Abkapselung, dann wird es immer schwieriger, das Ganze zu testen, weil einfach die Schnittstellen letztendlich auch nicht klar sind, sondern eher so ein bisschen so ein Mischmasch bilden. Und wenn man eine solche ja, saubere Aufteilung von ja, einer Gesamtlösung in Teillösungen hat, dann erreicht man letztendlich auch eine sehr gute Grundlage für Teamarbeit, wie man dann letztendlich im Team zusammenarbeiten kann auf Basis dieser Struktur. Darauf werde ich dann in einem anderen Video eingehen. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, hm, es ist manchmal schwierig, ein großes Problem in Teilprobleme aufzusplitten. Und dafür dann immer die passenden Lösungen finden, weil manchmal diese Teilprobleme immer noch extrem groß sind. Ja, also bei einem Konzert zum Beispiel hängt es sicherlich so ein bisschen von der Größe des Konzertes an, aber wenn Sie, äh, ab, wenn, aber wenn Sie Konzerte haben mit ja, einer Zuschaueranzahl von vielleicht 100.000 Personen, sowas gab es tatsächlich auch schon, dann müssen Sie schon sehr, sehr viel und einiges organisieren, um ein solches Konzert tatsächlich stemmen zu können. Und wenn Sie dann sagen, ja, ich mache mal alles, was irgendwie mit Catering zu tun hat, als eine Teillösung, das wird nicht funktionieren, weil es immer noch viel zu viel wäre. Ja? Dementsprechend müssen Sie auch manchmal Teillösungen nochmal weiter zerlegen und das können Sie dann tatsächlich auch machen und innerhalb einer solchen Teillösung können Sie dann auch wieder die Prinzipien der Softwaretechnik anwenden, weil Sie nämlich eine Teillösung einfach auch wieder aufteilen in weitere Teillösungen. Also im Prinzip gehören dazu auch wieder entsprechende Teilprobleme. Das heißt, hier wiederholt sich das Ganze, was Sie vorher eben für das Gesamtproblem gemacht haben, wiederholt sich hier nochmal für das Teilproblem und es ergeben sich daraus nochmal Teillösungen, die wiederum zusammen dann auch nur eine höher gelegene Teillösung darstellen. Und so lässt sich das Ganze immer weiter verschachteln, bis man letztendlich zu Lösungen kommt oder zu Teillösungen, die wiederum handelbar sind. Gut, damit kommen wir auch schon zur Übung in diesem Video. In der Übung soll es darum gehen, dass Sie versuchen, diese Prinzipien der Softwaretechnik einmal etwas mehr zu verinnerlichen. Und das soll geschehen, indem Sie einfach die genannten Prinzipien selbst nochmal beschreiben, und zwar in einem selbstgewählten Beispiel. Ich hatte ja jetzt gerade das Beispiel eines Konzertes. Vielleicht finden Sie ein anderes Beispiel, was einer sozialen Struktur entspricht, also wo Menschen miteinander zusammenarbeiten müssen. Aber noch viel interessanter wäre es natürlich, weil wir reden ja hier von Softwaretechnik, wenn Sie mal versuchen, das Ganze auf den Bereich der Softwareentwicklung oder der Entwicklung von technischen Geräten anzuwenden. Denn da gelten genau die gleichen Sachen. Ich mal zum Beispiel einen kleinen Hinweis, bei einem Fahrzeug ist es so, dass die Bremse zum Beispiel ganz stark von zum Beispiel dem Car-Infotainment getrennt ist. Das hat, macht total Sinn, weil es sind ja komplett unterschiedliche Aufgaben, aber es sind Teile einer, eines Gesamtproblems, was es, was es zu lösen gilt. Ja. Und sowas gibt es auch bei allen möglichen anderen technischen Geräten, immer zum Beispiel diese Zerlegung und dann aber auch die klaren Schnittstellen, die dazwischen sind, um eben letztendlich sicherzustellen, dass die Teillösungen sich nicht gegenseitig ja, stören. Gut, Sie sollen dann sich das Beispiel eben raussuchen und dann die Prinzipien dabei erläutern, also wo sind die Prinzipien angewendet worden, wie funktionieren die Prinzipien an dieser Stelle und dann sollen Sie vielleicht auch schon mal herauskriegen, welche Vorteile entstehen denn jetzt eigentlich genau bei diesem Beispiel, wenn man die Prinzipien entsprechend anwendet. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einen guten Eindruck geben, was solche Prinzipien sind und wo sie vielleicht auch helfen können. Aber ich glaube, die Übung ist genau das, was ihnen dann nochmal so richtig helfen wird, zu verstehen, worum geht es hier denn eigentlich. Deswegen wünsche ich Ihnen schon jetzt viel Spaß und Erfolg bei der Übung und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!